Ja, das sind dann die Leute, die sie erwischen, weil sie so in der, in der äh, Mittelkonsole ein paar Packs liegen haben oder im Auto einfach so im Handschuhfach eine Pistole liegt und ein äh, Spiegel und Zeug und Club, was man halt braucht zum Konsumieren. Genauso ist es mit den Cannabiskonsumenten. Und da hat man halt jetzt äh, die Option, dass man sagt, man hat es verschrieben bekommen. Oder man kriegt es verschrieben, wenn man es krank ist, so wie bei mir halt jetzt der Fall ist. Gell?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 Egal, ich bin, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass ihr endlich aufwachen sollt und aufhört, das kann so zu verteufeln, dass es überhaupt nicht verdient hat. Er bringt dauernd Argumente an, die man einfach widerlegen kann. Punkt 1, es wird immer stärker. Ja, dann nimm mir halt weniger. Was soll denn das? das Punkt 2, die Volksgesundheit schützen. Es schützt nicht die Gesundheit damit, dass er Leute einsperrt. Es schadet eher.